Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch Fanpost vor. Diese schöne Karte aus Kobe kommt aus Japan. Nicht von japanischen Menschen, sondern von einem Mädchen, die dort studiert. Liebe Marmeladenoma, oma ist ein bisschen schwer zu lesen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich finde deine Arbeit auf YouTube einfach wunderbar. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön sein kann, jemanden beim Geschichtenvorlesen zuzuhören. Dass ich hier in Japan deutschen Märchen lauschen kann, ist wirklich etwas Tolles. Ich studiere hier. Vielen Dank für deinen Einsatz und den deines Enkels. Bleib gesund und viele Grüße aus Kobe wünscht dir Nadine. Darf vorgelesen werden. Könnt ihr die Karte sehen? Hat einen weiden Weg gemacht. So, und dann kommt ein Brief von der Judith. Viele, viele Zettelchen. Ich hoffe, du hast noch ganz lange Spaß am Leben. Und ihren YouTube-Kanal hat sie den vorlesen, Ihren YouTube-Kanal. Und Ihren YouTube-Kanal hat sie mitgeteilt. Der heißt die 2, soll keine Eigenwerbung sein. Ich dachte nur, vielleicht interessiert dich das und ein grünes Herz. Und jetzt kommt der eigentliche Brief mit vielen, vielen schönen Herzen. Liebe Marmeladenoma, ich heiße Judith, bin 12 Jahre alt und habe wie viele andere durch Gronk zu dir gefunden. Ich selbst hatte nie Großeltern, da sie alle vor meiner Geburt gestorben sind, und da ich meine beiden Eltern und da meine beiden Eltern Einzelkinder waren, auch keine Tanten oder Onkel. Wie traurig! Deswegen bin ich umso dankbar, dass es jemanden wie dich gibt. Ich finde, das, was du und Janik macht, eine wunderbare Idee. Ich bin nicht die beste Malerin, aber ich habe mir bei dem beiliegenden Bild sehr viel Mühe gegeben. Und am Ende zählt doch vor allem der gute Wille, oder? Das ist das Bild da oben. Ich finde das ausgesprochen schön und sehr viel Arbeit. Und am Ende zählt doch vor allem der gute Wille, oder? Und es ist außerdem sehr schön geworden. Außerdem habe ich dir auch noch einen Glückscent hingelegt. Wäre es möglich, dass sie mir ein Autogramm mitschicken würden. Und ich wollte noch einmal anmerken, dass ich kaum eine YouTuber, YouTuberin kenne, die den Webvideopreis so verdient hätte. <lacht> Vielen Dank. Ich habe auch natürlich geantwortet und der Glückspfennig ist in meiner Geldbörse, damit mein Geld nie alle wird. Habt ihr habt immer ganz viele liebe Ideen. Der Brief darf öffentlich vorgelesen werden. Jetzt kommt ein Brief von Christian. Liebe Marmeladenoma, ich schaue sehr gerne deine Videos. Wie gesagt, die Videos macht ja der Janik. Habe ich tausendmal schon gesagt. Deswegen wollte ich Danke sagen. Ich hoffe, du freust dich über das Bild. Viele Grüße aus dem Schwarzwald. Dein Christian, zwölf Jahre alt. Ich würde mich über ein Autogramm freuen. Jetzt weiß ich gar nicht, mehr, was der Christian da geschickt hat. <lacht> Irgendeins von den schönen Bildern. Das tut mir leid, ich habe es nicht jedes Mal notiert. Ich habe es gleich angepinnt. Es kommt ein Brief von der Anna. Die Anna hat mir wieder Berge gemalt. Hier oben, bei dem Mond. Liebe Oma, ich habe dir vor einiger Zeit schon einmal geschrieben. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ich habe den Wolkenhimmel gemalt. Habe auch damals sofort Antwort gegeben. Zuerst einmal möchte ich dir und Janik zu dem Gewinn des Videopreises gratulieren. Ihr beide habt das wirklich verdient und ihr konntet viele neue Erfahrungen sammeln. Es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass man über einen roten Teppich läuft, der war blau, und einen von vielen Leuten zugejubelt wird. Die Idee mit den Vlogs finde ich übrigens super. Janik hat da immer sehr gute Ideen. Ihr seid ein tolles Team. Ich liebe auch die Kindheitsgeschichten und ich hoffe, du bringst wirklich mal ein Buch mit den ganzen Geschichten raus. Es wäre bestimmt schön zu lesen. Was war eigentlich das Schönste an deiner Kindheit? Ich finde es toll, dass du ein Stück von früher an die heutige Jugend weitergibst. Ich hoffe, ihr macht noch sehr, sehr viel, viel viele Dinge weiter. Eine, eure Videos machen die Welt ein Stück besser. Ich habe versucht, so gut ich es hinbekomme, Berge zu malen, weil du ja nicht mehr nach Tirol reisen kannst. Sie, halt, sie malt sehr gut, finde ich. Ich fahre öfters mit meiner Familie nach Österreich und es ist wirklich schön dort. Zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen. Was ist dein Lieblingsbuch? Und wie stehst du zu Glaube und Religion? Ich finde euch, euren Kanal wirklich sehr schön. Und hoffe, dass ihr noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Außerdem finde ich es sehr schön, wie du jedes deiner Zuschauer freundlich entgegenkommst. Ich wünsche euch beiden alles Gute und Gesundheit. Deine As was passt? Ah, hier, gell? Moment. Nee, ja, Anna. Anna heißt sie. Und ich habe natürlich gleich geantwortet. Mittlerweile dauert es ein bisschen länger, weil ich ja jeden Tag mindestens zehn Briefe bekomme. An einem Tag waren es 28 und sind alle schon beantwortet. So, jetzt kommt wieder eine. Meine Marmeladenoma, die im Marmeladenglas sitzt. Die wird nachher auch gleich angepinnt. Und oh, noch ein sehr schönes Porträt von mir. Wird auch angepinnt. Liebe Marmeladenoma, ein Herz. Ich bin nicht, wie viele andere Leute, durch Gronk auf deinen Kanal gestoßen, sondern mir wurde ein Video von dir empfohlen. Ich habe mir das natürlich angeschaut und fand dich von Anfang an total sympathisch. Deine Videos schaue ich leider noch nicht so lange, hätte ich aber gerne. Also ich muss immer wieder sagen, wir, Janik und ich, deine Stimme ist so beruhigend und bei deinen Videos kann man immer abschalten, wenn man einen stressigen Schultag hatte. Herzen. Ah, jetzt kommt der Janik. Janik und du, ihr seid ein super Team, denn Janik macht die ganze Technik und du sitzt vor der Kamera und unterhältst nicht nur mich, sondern auch tausende Leute, die dich gerne anschauen. Ich heiße übrigens Lene und bin zwölf Jahre alt. Ich wünsche, ich würde mich total über ein Autogramm freuen noch danke für das, was du alles für uns tust, habe ich dir ein Bild gemalt. Der Brief darf öffentlich vorgelesen werden. Noch ein Herz, eure Lene, und noch ein Herz, ein wunderschöner Brief. Und das Mädchen kann wirklich sehr gut zeichnen. Ich es euch nochmal. Wird nachher gleich angepinnt. Ich glaube, ich muss das ganze Zimmer tapezieren. <lacht> das waren sehr schöne Briefe und Zeichnungen. Und das nächste Mal kommen ganz bestimmt wieder schöne. Es warten noch eine ganze Menge gezeigt zu werden. Für heute sage ich Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.